Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video und in diesem Video möchte ich dir meine Online-Marketing-Tools verraten, ja, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Gerade wenn du jetzt vielleicht am Anfang deines Business stehst, wenn du äh, gerade dabei bist, ein neues Geschäft zu starten und wenn dich ja, das Thema Online-Marketing interessiert, dann gibt es dort eine Fülle an Tools ja, und an Inhalten, die du konsumieren kannst. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Tools sind für mich ja, am besten geeignet ähm, ja, und welche Tools setze ich für welchen Zweck am besten ein. Und damit du hier einen kleinen Überblick behältst ja, und ähm, schon mal quasi so eine Art ja, Vorselektion für dich hast, ähm, möchte ich dir eben meine Tools zeigen. Und deswegen gehen wir jetzt gleich auf den Rechner und ich werde dir jetzt ein paar ja, Tools zeigen, die ich gerne nutze und auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Ja, und das erste Tool ist definitiv WordPress. Wie du hier schon lesen kannst auf der Seite von wordpress.com, 28% aller Webseiten im Internet werden mit Wordpress betrieben und Wordpress ist quasi ein Content Management System, mit dem du ja sehr, sehr einfach ja deine Seite einfach erstellen kannst, wo du deine Seiten und äh, Blogartikel verwalten kannst, bearbeiten kannst. Ähm, du kannst sehr schnell deine eigene Webseite erstellen und das Tolle an Wordpress ist nicht nur, dass es einfach ja sehr stabil läuft und immer weiterentwickelt wird, sondern du kannst durch äh, Erweiterungen, sogenannte Plugins, kannst du ja deine Webseite, deinen Blog äh, komplett an deine Bedürfnisse anpassen und ähm, kannst dementsprechend wunderbare Webseite gestalten, ganz so wie du es möchtest. Kannst natürlich auch eigene Medien hochladen und, und, und. Also es gibt nichts, was du ja mit WordPress nicht tun kannst. Ein weiteres Tool, auf das ich nicht mehr verzichten möchte, ist der WP Profit Builder. Der WP ähm, Profit Builder ist ein, ja, ein, ein Webseiten-Editor mit vielen, vielen Vorlagen äh, und Templates, der dir schon ja, hochkonvertierende kon konvertierende Verkaufsseiten, Landingpages zur Verfügung stellt. Du kannst dort damit sehr, sehr einfach ja, Webseiten dementsprechend gestalten. Der Vorteil, du siehst hier schon einige Templates, die, die schon dort hinterlegt sind, ja. Du kannst Optin-Pages machen, Sales-Pages, Member-Portale, Webinar-Seiten, ja. Also, wie gesagt, da bleibt keine Wünsche offen. Und gerade am Anfang, wenn du ja noch nicht genau weißt, wie soll eine Landing-Page optimalerweise aufgebaut sein, da empfehle ich grundsätzlich immer mit sogenannten äh, Vorlagen und Themes eben, äh, oder templates eben zu arbeiten ja, weil diese ja schon ähm, ja im einsatz sind und getestet wurden und von daher hast du auch ja am anfang relativ schnell auch gute ergebnisse du kannst nur noch hier wie, wie du hier siehst einfach deine deine seiten mit deinen texten äh, dementsprechend abändern und ähm, hast so relativ schnell ohne programmierkenntnisse per drag and drop deine ja, Landing Pages, Verkaufsseiten relativ schnell ja, erstellt. Hier siehst du noch ein paar Beispiele. Ja, also du kannst mit dem WordPress Profit Builder so ziemlich äh, alles tun, ja, was du dir ja, eigentlich so vorstellen kannst. Das Tolle an dem Tool ist, es ist eine Einmalzahlung, also kein Abo-Modell. Von daher lohnt es sich, das Ganze anzugucken. Ein weiteres Tool ist ähm, definitiv Google Analytics, ja, damit du weißt, welche Besuchergruppen sich auf deiner Webseite ähm, ja, ähm, oder welche Be Zielgruppen deinen Blog besuchen ist es wichtig dass du das ganze auch messen kannst du musst wissen welche leute besuchen deinen blog welche interessen haben sie welche welche blogartikel oder welche themengebiete werden ähm, ja nachgefragt ähm, wie viele besucher hast du von wo kommen die besucher und und und und dazu brauchst du eben ein tool mit dem du das alles messen kannst um zu wissen ja was sind deine nächsten schritte wo kannst du optimieren wo kannst du deine webseite einfach verbessern und das alles bietet dir google analytics das coole das tool ist absolut Kostenfrei und gibt dir quasi ja einen Überblick, was sich denn so auf deiner Webseite alles tut. Dazu passend ähm, das nächste Tool, der Google AdWords Keyword Planner, ähm, ist ein mega starkes Tool, wo du einfach recherchieren kannst, nach welchen Keywords, also nach welchen Suchphrasen, wird denn ähm, ja in im Internet gesucht, ja, also das heißt, welche Suchbegriffe werden in die, in die Google Suchmaschine eingegeben und das hat natürlich dann äh, den Vorteil, dass du dann auch nur die Menschen oder dass du halt nur Content für die Menschengruppen erstellen kannst, die für dich und für dein Business ähm, ja interessant sind und somit ähm, kannst du dich komplett auf diese Zielgruppe ähm, dementsprechend ja fokussieren und die relevanten Inhalte dann auch liefern ja und da ist der Google Keyword Planner eben das Tool äh, schlechthin weil du hier super gute äh, ja, Auswertungen bekommst und ähm, sehr schnell siehst wie oft wird zum Beispiel eine Suchanfrage äh, monatlich im Schnitt äh, aufgerufen und kannst so erkennen, okay, wenn etwas mehrere Tausend tausendmal äh, ja, im Monat aufgerufen wird, dann scheint dort ein Bedarf zu sein und kannst dementsprechend dann relevanten Content ja, für deine Website und dementsprechend für deine Zielgruppe erstellen. Weiteres Tool und das liebe ich momentan ja, ähm, ja fast über alles, hätte ich gesagt. Also, es ist wirklich ein super cooles Tool. Ist Webinarfly. Webinarfly ist ein WordPress-Plugin, ja, ähm, wo du unbegrenzt. Viele äh, Live-Webinare, aber auch automatisierte Webinare mit äh, machen kannst. Du hast fix und fertige Landingpages und Webinarräume zur Verfügung. Du kannst äh, E-Mail-Marketing darüber machen, du kannst auch die gängigsten, es gibt auch Schnittstellen zu den gängigsten Autorespondern. Ja, also richtig mega cooles Tool. Und gerade wenn du automatisiert äh, online verkaufen willst, dann führt an Webinaren nahezu kein Weg vorbei. Mega cooles Tool, vidIQ. Äh, VidIQ ja. ist im Prinzip, äh, ja, da gibt es auch eine kleine Erweiterung für den, für den Chrome-Browser. Und ähm, ich zeige dir das am besten einfach mal in der Anwendung. Ähm, so nutze ich vidIQ. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Video bin, dann zeigt mir vidIQ ähm, zu diesem Video und zu diesem Kanal halt sehr, sehr interessante Daten an. Das heißt, ich sehe sofort, ähm, welche Tags äh, verwendet ähm, verwendet die person ja welche welche channel tags ich sehe wie ist der seo score ja also sehr sehr aufschlussreiche informationen an denen ich auch ähm, sehen kann okay welche keywords werden benutzt oder beziehungsweise text werden verwendet und wo kann ich zum beispiel ja für meine für meine videos dementsprechend noch verbesserungen erzielen ja ähm, Nächstes Tool ist GetResponse. Ja, nie, du, du kennst bestimmt den Spruch, das Geld liegt in der Liste. Und ähm, ja, es ist entscheidend oder es ist wichtig, wenn du über das Internet Geld verdienen willst, dass du mit deinen Kunden, mit deinen Interessenten kommunizieren kannst, dass du mit ihnen eine Beziehung aufbauen kannst und dann halt natürlich auch ja, ähm, verkaufen kannst. Und das funktioniert am besten nach wie vor ja, über E-Mail-Marketing. Und GetResponse ist da so ja, eine, ein bisschen eine all in one blatt ja für Online-Marketing. Du hast ja ziemlich viele Tools, die du für dein Online-Marketing einsetzen kannst. Hier kannst du äh, Live-Webinare veranstalten, aber ich nutze es hauptsächlich fürs E-Mail-Marketing. Du hast einen Landing-Page-Editor dabei und kannst natürlich auch deine Kampagnen dementsprechend ja automatisieren. Also schau auch hier mal vorbei, schau es dir an. Ja, und wenn du viel mit Video arbeitest, dann ist natürlich auch eine gute Videobearbeitung äh, wichtig. Und da nutze ich den, ähm, den, den Video-Editor von Filmora von Wondershare. Ähm, super einfaches Tool, gibt es auch als App, sodass du auch wenn du mit dem Handy viele Videos ähm, drehst, die dort auch gleich bearbeiten kannst. Richtig coole äh, Geschichte, sehr, sehr einfach, sehr simpel, aber lässt ähm, ja, also keine Wünsche offen, zumindest äh, bei mir, und ähm, mega cooles Tool. Sumo ist ebenfalls ein ziemlich cooles Tool. Ja, ähm, Sumo ist ein WordPress-Plugin, welches du auf deinem WordPress-Blog installierst und du hast dort ja in einem Plugin verschiedene äh, Möglichkeiten. Du hast dort die Möglichkeiten, mit diesem Plugin pop-ups äh, zu gestalten, ähm, du kannst Call to Action-Pop-Ups erstellen. Ja? Ähm, du hast aber auch die Möglichkeit, Share-Buttons äh, ein, einzubinden. Eine ähm, smart, ne smart Bar kannst du an verschiedenen äh, Positionen deines Blogs ähm, fixieren. Und ist so, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, die eierlegende Wollmilchsau. Ähm, äh, Trifft es aber nicht ganz. Also ist aber ein mega cooles Tool, ähm, mit dem du. Ja, ähm, zunächst mal sehr, sehr cool äh, starten kannst und ähm, ja Sumo für verschiedene äh, Einsätze oder Einsatzgebiete dementsprechend äh, verwenden kannst, ähm, überwiegend halt auch zur, zur Lead-Gewinnung. Also schau dir das einfach mal an, ziemlich cooles Tool. Was ich dir auch generell empfehlen kann, ist ähm, eigentlich alle Google Apps, ja, alle äh, Tools, äh, die Google dir so anbietet, weil hier hast du wirklich, schreiben sie ja auch auf ihrer Webseite, das Rundum-Sorglos-Paket, ähm, ja, sei es die themengebiete kommunikation du hast e-mail einen kalender ja ähm, du kannst über hangouts kommunizieren du kannst deine dokumente verwalten hier nutze ich sehr stark google drive ja ähm, du kannst dort deine dokumente ablegen ähm, du hast jederzeit überall dabei ja also ähm, hier gibt es eigentlich nichts was es was es nicht gibt ja und ähm, ziemlich ähm, coole geschichte die ähm, ja, die du dir genauer anschauen solltest, weil darüber kannst du im Prinzip dein komplettes Business auch steuern. Mega cooles Tool ist auch LastPass. Ähm, LastPass ist ein, ein Passwort ähm, ja, Manager, wenn man so will. Du hast deine Passwörter alle an einem Ort und ähm, du kannst es ja auch sehen, ähm, du kannst es, ähm, ja, es wird synchronisiert auf allen ähm, ja, mobilen Geräten. Ja, ähm, in der Bezahlversion kannst du auch sogenannte Container erstellen und kannst dann dementsprechend deine Passwörter mit, äh, mit anderen teilen. Das ist dann interessant, wenn du zum Beispiel mit virtuellen Assistenten arbeitest, dass die einen speziellen Container haben für die Tools, die sie, die sie ähm, ja, etwas angehen, hätte ich jetzt gesagt, und ähm, kannst dann dort dementsprechend ähm, die... Ähm, Zugangsdaten bereitstellen und wenn die Zusammenarbeit beendet ist, kannst du das Ganze aber auch dann wieder sperren. Ja? Ähm, also richtig ähm, cooles Tool, gibt es auch schon in der, in der Free-Version und ähm, ja, ist mein Passwortmanager erster Wahl. Ein weiteres Tool ist, QCK Mail, ja, ich hoffe, ich habe das jetzt da richtig ausgesprochen. Das ist eins, ja, hätte ich jetzt fast gesagt, von meinen am meisten verwendeten äh, Tools. Ähm, zumindest ist es gefühlt so. Ähm, QCK Mail macht im Prinzip nichts anderes als... Ähm, ja, du kannst dort eine Nachricht ähm, eingeben und diese dann mit äh, Übersenden an das von dir hinterlegte post E-Mail-Postfach weiterleiten. Und ich nutze es halt ähm, super gerne, wenn ich jetzt zum Beispiel im, im Auto unterwegs bin oder, ja, oder mir, mir gerade irgendwo äh, kurz eine Idee äh, einfällt und ich möchte die festhalten, dann nutze ich immer die Diktierfunktion von QCK-Mail, drücke auf Senden. Und ähm, kann dann quasi einfach ins, ins Handy sprechen ähm, und die Nachricht wird dann dementsprechend übermittelt ähm, per Text. Und dann, wenn ähm, ich wieder am Rechner bin, kann ich dann ähm, ja, die, die Notiz dementsprechend weiterverarbeiten. Entweder ich lege sie in Trello ab oder schicke sie an die Person, äh, die dafür gedacht ist, ähm, ja, vielleicht was ähm, ja, die, die, vielleicht ein, äh, die, die die Arbeit ausführen soll oder was auch immer. Ja. Ähm, oder ich lege es einfach in mein äh, OneNote ab, ja, wenn, ähm, wenn es eine ne Idee war für ein späteres Projekt oder wie auch immer. Ähm, also für mich ist es sehr, sehr, also ich nutze es sehr, sehr häufig und ähm, ja, finde, ja, dass es wirklich ne, ne, ein richtig cooles Tool ist. Ja. Gut, das nächste Tool ähm, ist Trello. Trello ist ähm, nutze ich für mich hauptsächlich, um ja meine Aufgaben ähm, ja zu, zunächst mal um fest Ideen festzuhalten und äh, diese dann eben halt nicht zu, zu vergessen. Ähm, dann nutze ich Trello dazu, eben meine, meine Wochen und Tage zu planen und die Aufgaben halt dann dementsprechend nicht aus dem Auge zu verlieren und immer genau zu wissen, wo bin ich jetzt mit welcher Aufgabe, was muss als nächstes getan werden. Wenn du im Team arbeitest, ist Trello auch eine, eine super Möglichkeit, ja äh, eine gute Methode eben zu äh, Projekte mit deinen Mitarbeitern oder Assistenten dementsprechend zu teilen, zu organisieren und ja, dass man eben auch gemeinsam an einem Projekt arbeitet. Du siehst hier, ähm, Trello funktioniert über sogenannte Boards. Dort kannst du einfach dann deine, deine Informationen äh, in diese Karten ja dann dementsprechend eintragen und ähm, siehst dann auch immer ganz genau, okay, wo an welcher Stelle ist jetzt äh, welcher Arbeitsschritt zum Beispiel, äh, kannst eben deine Arbeitsabläufe darüber äh, festhalten. ja ähm, Es gibt auch coole Anwendungsbeispiele, ähm, ich schaue mal kurz, ob ich jetzt hier den Button auf die Schnelle finde, äh, das heißt, das sind zum Beispiel schon, ähm, schon Boards, Fertige hinterlegt, die du dann für dich übernehmen kannst. Ähm, Habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Ähm, ist aber ähm, ja ziemlich cool. Ähm, das heißt, du kannst schon ähm, ja Boards für dich einfach in dein Trello importieren und kannst dann die dann eben äh, nach deinen ja, Wünschen anpassen. Weiteres cooles Tool ist kuku.io und zwar ist es äh, im Prinzip ein Social Media Management Tool, ja, wo du eben deine Kanäle ähm, ja dementsprechend, ja ich hätte es fast gesagt, automatisieren kannst. Ähm, du kannst dort Nachrichten erstellen, Bilder hochladen, äh, die einzelnen Netzwerke auswählen, auf denen du das teilen willst, kannst das Ganze dann halt auch ähm, terminieren und ähm, ja, kannst eben, wenn du zum Beispiel mal im Urlaub bist, ja ähm, die, die Zeit mit, in dem du in, in der du in Urlaub bist, eben deine Posts vor ähm, ja, erstellen und dann eben zum gewünschten Zeitpunkt ja von kuku.io ähm, ja, veröffentlichen lassen. Also eine richtig coole Alternative ähm, ist in der Basisversion auch gratis. Ja, ziemlich cooles Tool ist auch simplefax.de. Das ist mein Fax für unterwegs. Wenn ich ähm, wenn ich unterwegs bin, muss ein äh, Fax versenden, ja oder wie auch immer, dann kann ich hier einfach mit meinem Smartphone ein Foto machen, ähm, das Ganze auch zu SimpleFax hochladen und dann ja versenden. Du kriegst quasi eine, eigenlose, eine, eine eigene kostenlose Faxnummer und ähm, ja hast so dein Faxgerät eigentlich auch dann immer dabei. Und WeTransfer ist ein äh, ziemlich cooles Tool, ja, indem du große Dateien quasi ähm, ja, verschicken kannst. Ja, also manchmal ist es so, dass äh, wenn du jetzt zum Beispiel große Dateien an jemand anderen per Mail verschicken möchtest, ist kann es passieren, dass der Dateianhang zu groß ist und dafür nutze ich dann immer wie transfer ja, Du gibst hier einfach deine E-Mail-Adresse ein, kannst eine Nachricht äh, hinterlegen, ähm, gibst die E-Mail des Empfängers an und kannst hier über diesen Button hier Dateien hinzufügen, äh, Dateien bis zu 2 GB hochladen und diese werden dann versendet und bekommst auch eine Benachrichtigung, wenn die Person dann diesen Inhalt runtergeladen hat. Ja, das war sie nun. Ja, die Liste meiner Online-Marketing-Tools, die ich verwende, und ich habe dir ja unterhalb des Videos ja noch mal ein PDF-Dokument bereitgestellt, welches du dir herunterladen kannst, ähm, wo noch mal ja diese und noch viele weitere Tools und Plugins ja, ähm, aufgelistet sind. Das ist quasi so ein Blick in meine Werkzeugkiste, welche Tools ich verwende, ähm, kannst du dir gratis herunterladen. Ansonsten, wenn diese Informationen für dich hilfreich waren, dann würde ich mich freuen, wenn du dem Ganzen hier einen Daumen hoch gibst, das Ganze likest oder ja eben ja, mit deiner Community teilst. Man weiß ja nie, für wen diese Informationen denn wichtig sind. Ansonsten abonniere hier oben ja, meinen Kanal und ähm, verpasse keine weiteren Videos. Ja, Videos und neue Inhalte und weitere Videos findest du hier ja in den Playlisten und ja in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Umsetzen such dir das Tool raus welche oder die Tools raus die dir ja am meisten zusagen und in diesem Sinne wenn du Fragen hast nimm Kontakt mit mir auf ähm, schreib in die Kommentarfunktion ich freue mich ja von dir zu hören in diesem Sinne alles Gute maximalen Erfolg bis dann ciao ciao